In den in Altenhof, und zwar genauer gesagt im Behindertendorf in der Assista. Was genau die Assista ist und was das alles mit mir zu tun hat, seht ihr in meinem Video Mein Leben im Behindertendorf. Ich verlinke es euch oben im Eck oder unten in der Videobeschreibung. Warum bin ich heute hier? Weil ein paar Bewohner haben eine Veranstaltung organisiert, drei Geschichten, ein Dorf glaube ich, drei ehemalige Bewohner von der Assista, sind eingeladen, um ihre Geschichte zu erzählen, wie sie es geschafft haben, aus dem Dorf auszuziehen. Und ich bin einer davon. Im Grunde geht es darum, um den Leuten, die hier leben, und vielleicht auch darüber nachdenken, auszuziehen, zu erzählen, wie hat man das gemacht? Wie hat man eine Wohnung gefunden? Wie hat man die Pflege, die Assistenz organisiert? Wie macht man das mit Geld? Ich nehme an, das sind so die Dinge, die die Leute interessieren werden. Mal schauen, ob ich Genau, bevor ich jetzt mit euch da zum Reden angefangen habe, bin ich noch durchs Dorf gefahren, wollte schauen, ob ich noch ein triff, ob ich Camp und die paar Leute, die ich noch kenn, die haben schon geschlafen, die liegen schon im Bett. Um 8 Uhr. Puh, es ist echt hart. Aber dafür, das Spannende für mich war auch, so durch das Dorf zu fahren, durch die, ähm, ja, zwischen den Häusern die Wege abfahren, wie ich sieben Jahre lang immer gefahren bin. Und es ist so arg, weil äh, jede Bodenwelle, ja, jedes äh, Gitter, wo Regenwasser abbringt, bis die Fahrbahn quert, äh, jede kleine Mulde, als Rollstuhlfahrer kriegt man solche Dinge ja viel mehr mit. Das macht ja immer so rum, wenn du drüber fährst. Ja. Und wenn das sieben Jahre lang ist, es bleibt einfach es geht im Mark und Bein über, und brennt sie auch sozusagen in das Gedächtnis. Und es ist schon spannend gewesen, jetzt also durchzufahren, und einfach, aha, das Gitter haben sie jetzt weggemacht, das ist asphaltiert, uff, bei dieser Bodenwelle bin ich fast einmal aus dem Rolli rausgefallen, wirklich ein Ja, kennt ihr das, wenn ihr bei einer Heim Heimfahrt zu den Eltern, ich habe schon lange überheim gewohnt, und es riecht einfach nach Hause. Es gibt so Dinge, Gerüche und, und Töne und Wortwendungen, und an die wer sagt, dann ist es so Bing, dann macht Ding und dann ist es wie früher. Und genauso ist es bei diesen scheiß Bodenwellen. <lacht> ja, so viel für heute. Morgen bei der Veranstaltung sehen wir uns wieder. Ich sag jetzt gute Nacht. Ja. wunderschönen guten Morgen. Ja. ich bin heute hier wie meine Vorredner, die das ausgezeichnet gemacht haben und sehr coole Lebensläufe uns hier allen präsentieren durften. So versuche auch ich mein Bestes. Hinter mir sieht man mich, wie ich ins Dorf eingezogen bin. Jetzt schaut es mir an und entscheidet selber, gut, ob so es eine gute Entscheidung war oder nicht. <lacht> <lacht> ah, wie man sieht, das Leben hat mir Haare gekostet. Meine Rolle ist ein bisschen eleganter geworden. Das Piercing ist weg. Zumindest die offensichtlichen. Und... Ja... Ich überlasse jetzt eurer Fantasie, wo die anderen sind. Ähm, wenn ich darüber erzählen soll, wie ich da ausgezogen bin... auch Warum? Adi, ganz ruhig. Huh. Entschuldigung, ich hab vergessen, Spastiker im Publikum. Das dürfte man lassen, Entschuldigung. Also Leute, wenn ich erzählen soll, wie ich aus dem Tag rausgezogen bin, muss ich damit anfangen, wie ich einzogen bin. Das war 1994. Erster März. war mein Trip ins äh, Bindendorf in die Assista. Spannend war bei diesen Vorträgen auch meiner Kollegen, dass eigentlich alle ziemlich äh, glücklich drüber waren im Dorf zu leben. Die ganze Veranstaltung war sehr sehr... Dorf ist toll und Assista ist super. Was sie auch ist, ist absolut okay. Ähm, Nichtsdestotrotz war es spannend für mich, Leben im Dorf ist nicht alles schlecht, und es muss jeder für sich entscheiden, ob es passt oder nicht. Und ich habe versucht, in der Podiumsdiskussion am Ende noch nochmal klarzumachen, wenn man in seinem Leben was verändern möchte, ist es egal, ob man behindert ist oder nicht, sind für mich zwei Dinge wichtig, die man machen muss. Erstens, man muss einmal sagen, ich will, und da kann jeder andere kommen und sagen, das geht nicht, das interessiert doch nicht. Man muss den Ding durchziehen. Und zwar vollgas, ohne Wenn Aber. So lange, bis man entweder Erfolg hat, oder gegen eine Wand rennt. Wenn man gegen eine Wand gelaufen ist, dann überlegt man sich, ob man rundum kann, oder? ob man einen neuen Weg einschlägt. Aber bevor man nicht wirklich bis zum Ende gegangen ist, kann man nie sagen, ob es gegangen war, oder nicht. Und zum zweiten, das ist meine Erfahrung, ähm, schau, dass du so viele Leute wie möglich involvierst. Erzähl jedem, was du machen willst. Ob es will oder nicht, wurscht. Es ist egal, ob du jetzt äh, umziehen willst, ein neues Auto kaufen willst, äh, abnehmen willst, Rauchen äh, aufhören willst oder Haus kaufen willst, ausbauen, wurscht, was du machen willst. Red mit Leuten, erzählen das, frag, wie sie gemacht haben und was sie mit dir für Infos teilen können. Und das geht für alles im Leben, für alles geht es. Geht mit Leuten, red sie an, sag ihnen was du willst, sag ihnen, was du vorhast und die Leute auch noch dazu und dir helfen dabei. Dass du es das schaffst, was du machen willst. Davon bin ich fest überzeugt. Und das ist eigentlich mein Lebensmotto, glaube ich. Aber wenn ich jetzt keins habe, bis ich mir auf ein T-Shirt drucken lasse, aber red mit Leid und verzögern aber was du willst, dann kannst du es schaffen. Ja. Das war's. Nicht vergessen. Daumen hoch abonnieren und ich würde wirklich gern 10.000 Abonnenten erreichen. Also ich wäre cool, wenn es mit und den Leuten sagt, hey, der ist cool, kann man abonnieren. Ansonsten schaut auf Instagram vorbei, da bin ich recht aktiv. Bis dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.